Der 14. Juni hat auch in diesem Jahr ganz viele Frauen bewegt, in Luzern und in der Zentralschweiz auf die Straße zu gehen und sich für Gleichstellungsanliegen einzusetzen. Und ähm, wir haben uns heute hier getroffen, um zu schauen, wie organisieren wir uns, wie vernetzen wir uns und dass wir gleichgesinnte Frauen und äh, Menschen auch äh, mit denen uns absprechen können und die Kräfte bündeln können für die Zukunft.